Ich freue mich sehr. Patrick Wiegers ist bei uns wenige Tage, bevor es wieder losgeht. Die Rückrunde in der dritten Liga startet. Patrick, 24 Jahre, Sternzeichen Witter. Äh, jetzt geht es wieder los. Freust du dich, äh, dass es endlich wieder um Punkte geht in der dritten Liga? Ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, äh, für das haben wir jetzt vier Wochen lang hingearbeitet und ähm, jetzt geht es dann um, ums Ganze. Äh, und da freuen wir uns alle riesig drauf. Was habt ihr euch denn vorgenommen? Wird das Wort mit dem Namen Aufstieg Nein. in den Mund genommen? Nicht wirklich. Wir wollen einfach jedes Spiel angehen, als wäre es ein Endspiel. Und dementsprechend gehen wir da mit großer Freude auch ran und wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Aber jetzt hier das große Ziel am Ende auszusprechen, das ist auch zu früh, für das ist die Liga einfach zu ausgeglichen und ja, jetzt schauen wir einfach mal, dass wir am Sonntag gut starten und dann geht es nächsten Samstag weiter. Du hast in deiner Karriere ja schon beides mitgemacht, Aufstiegskampf, Abstiegskampf. Ich denke mal, der Unterschied ist, beim Aufstiegskampf kann man was dazu gewinnen, beim Abstiegskampf nur verlieren. Ja. Absolut, ähm, äh, in Regensburg war es ja auch so, dass wir mit einer sehr geringen Erwartungshaltung in die Saison gestartet sind und ähm, dann irgendwie so eine Euphorie entwickelt haben und äh, uns mit einer ja, relativ unerfahrenen und, und von der Qualität her jetzt nicht berauschenden Mannschaft ähm, da oben festgebissen haben und äh, zum Schluss dann aufgestiegen sind. Das war schon eine kleine Sensation. Und ich glaube, so ähnlich ist es hier auch. Man hat im Sommer nicht gewusst, wo es hingeht. Es hätte auch ganz schief laufen können. Aber jetzt haben wir uns oben ein bisschen festgesetzt. Und da wollen wir natürlich auch gerne bleiben bis zum Schluss. Ganz kurz eingehakt, weil du Regensburg erwähnt hast. Ihr seid ja damals mit Markus Weinzierl aufgestiegen. War damals für dich schon klar, dass der Weinzierl so ein Shootingstar der Trainerbranche werden könnte, was er jetzt ist? Ja, er war ein äh, richtig guter Trainer. Er ist ein äh, toller Motivator, der wirklich ähm, aus wenig viel machen kann. Und das sieht man halt jetzt in Augsburg auch, dass er vielleicht nicht die besten Spieler hat, aber einfach immer eine Mannschaft formen kann und ähm, dann ähm, von Jahr zu Jahr besser wird. Und das hat er mit uns damals auch gemacht. Patrick, wie siehst du deine eigene Position mit Blick auf die Restrückrunde? Bist du vom... Herausforderer jetzt zum Stammplatzverteidiger mutiert? Hm, würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe äh, immer mein Ding gemacht. Ähm, ich versuche mich im Training anzubieten und ähm, im Training meine Arbeit zu erledigen. Und äh, wer dann am Wochenende spielt, das entscheidet sowieso der Trainer. Und ähm, jetzt ist es so, dass ich äh, spielen werde und da versuche ich äh, dann meinen Job zu machen. Und äh, dementsprechend hat sich von der Einstellung äh, nicht viel geändert. Aber die nächsten Monate werden schon entscheidend für dich auch mit sein, denn äh, dein Vertrag läuft ja erstmal nur bis zum äh, Sommer. Hat es da schon Gespräche gegeben? Ja, es gab mal ein Gespräch vor dem Winter, ähm, dass, man, dass man da ähm, erstmal über den Winter hinaus weitermacht. Und ähm, jetzt muss man mal schauen, wie die, wie die nächsten Wochen so verlaufen. Ja. Man hat sich dann erstmal vertagt und wartet jetzt erstmal ja, ab genau. in, in, ins Frühjahr, guckt erstmal, wie es auch sportlich läuft. Genau. Aber grundsätzlich äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es dir hier in Dresden nicht ganz schlecht gefällt. Und äh, du hast ja einen richtig guten Einstieg, sagen wir mal so. Ja, das ist äh, absolut so. Mir gefällt es sehr gut, fühle mich sehr wohl. Ähm, bin super aufgenommen worden. Äh, ist ja auch nicht selbstverständlich, mitten in der Saison neu zu kommen. Und ähm, das war auf jeden Fall äh, top und ähm, fühle mich super wohl und die Stadt gefällt mir ja auch sehr gut. Der Einstieg mit den Spielen, speziell Cottbus, dann aber auch Osnabrück, war ja wie von 0 auf 100. Ja, kann man so sagen. Es war schon ähm, überraschend auch für mich, aber da gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, wenn man in eine stabile Mannschaft kommt, ähm, macht es einem auch das Ganze leichter, als äh, ja, in eine wackelige Mannschaft zu kommen. Und, ähm, dann vielleicht ein bisschen schlechter auszusehen. Die große Frage bei Torhütern ist ja immer, da kann nur einer spielen. Wie ist das Innenverhältnis zwischen euch drei? Wie versteht ihr euch? Ich würde sagen, sehr gut sogar. Wir haben ein super professionelles, kollegiales Verhältnis. Wir müssen nicht die besten Freunde sein, aber wir können auf jeden Fall auch außerhalb des, des Platzes miteinander reden. Und ja, ich sehe das auch als. Als Basis ähm, für ein erfolgreiches Zusammenarbeiten, dass man ein gutes Klima hat und wir als heute sind ja doch immer ein bisschen extra, auch auf dem Trainingsplatz. Und ähm, da sollte man schon ein gutes Klima haben, um ähm, ja, erfolgreich und gut arbeiten zu können. Den Eindruck hatte ich auch im Trainingslager in Spanien. Man versucht sich gegenseitig äh, zu pushen und für dich auch, glaube ich, ganz wichtig, auch die Arbeit mit Thomas Köhler. Denn so Torwarttrainer warst du jetzt in Regensburg nicht regelmäßig äh, gewohnt. Nein, nicht wirklich. Da war ein Torwarttrainer, der halt äh, hauptberuflich noch äh, was anderes gemacht hat und dann nur zwei-, dreimal die Woche da war und ähm, dementsprechend ist das hier schon ein Riesenunterschied, wenn, wenn du mit einem Torwarttrainer arbeiten kannst, der, der jedes Training da ist und ähm, der dann auch mal auf, auf einzelne Wünsche, die du anbringst, vielleicht auch eingehen kann und ja, das äh, passt ganz gut. Hauptberuflich bist du Torhüter, nebenberuflich dann noch Elfmeterkiller. Wenn ich die Statistik richtig gesehen habe, hast du fünf der letzten acht Elfer pariert. Weißt du auch zum Beispiel schon, wo der Münsteraner Amauri Bischof am Sonntag hinschießen könnte? Nee, das weiß ich noch nicht. Von dem habe ich noch keinen Elfmeter so live gesehen. Aber ich verlasse mich dann auf meine Intuition, Formschuss und wenn es denn so weit kommen sollte und versucht ihn dann zu parieren. es klappt natürlich nicht immer, aber vielleicht äh, klappt es ja nochmal. Also da ist schon viel Intuition äh, mit dabei. Also nicht nur das zu wissen, wo der die letzten fünf Male hingeschossen hat, sondern äh, das Gefühl, die Sekunde vor dem, vor dem genau, Elfmeter. Genau. Also du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass der wieder dahin schießt, wo er das letzte Mal hingeschossen hat. Ähm, und äh, deswegen, ja ist das schon dicken Intuition, so die eine Sekunde oder so der Ablauf von dem Spieler, den beobachtet man vor dem Schuss und dann muss man einfach schauen, dass man die richtige Ecke erwischt. Vorbild habe ich gelesen, unter anderem Oli Kahn. Du wirkst aber sowohl auf dem grünen Rasen als auch jetzt hier, ich sag mal, nicht mal wie ein Mini-Vulkan, kannst du auch so ausbrechen wie der ja, damalige gut. Titan? Ich glaube im Trainingslager hat man es vielleicht einmal ja, gemerkt. Dass ja, ich, äh, das stimmt, das stimmt. Auch aus mir rausgehen kann, wenn mir irgendwas nicht passt und ähm, bin aber sonst ein sehr ruhiger Typ und auch eigentlich völlig entspannt immer. Aber es gibt halt so Kleinigkeiten, die mich schon aufregen können und ich dann schon auch mal lauter werde. Aber die Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und den Niederlanden wurden ja dann sofort ja, eingeleitet. Es ist auch so, dass ich keinem Böse bin, ähm, wegen irgendwas. Ich versuche eben durch meine Anweisungen nur zu helfen. Und da kann auch mal äh, ein Wort dabei sein, das vielleicht nicht so toll ist oder nicht so richtig ist, auch in dem Moment. Aber es soll der Sinn des Ganzen nicht vergessen werden mhm. und dementsprechend ähm, bin ich da nicht nachtragend und gehe vom Platz runter. Und wir können uns die Hand geben und alles ist wieder gut. Das ist, glaube ich, eine gute Eigenschaft. Wenn Olli Kahn so mit ein Vorbild war, hast du dann früher als Kind auch in Bayern-Bettwäsche geschlafen? Habe ich. Also sind die Bayern schon der Verein gewesen, wo du gesagt hast, okay. Ja, das wurde mir so quasi in die Wiege gelegt. Ich hatte, äh, durch meinen, meinen Papa, der Bayern-Fan war, mhm. und ähm, ja, das ist, glaube ich, als Bayer ist man entweder Bayern-Fan oder 60-Fan, so und ähm, deswegen war ich so ein Roter. Jetzt war es ja für dich in diesem Sommer oder im vergangenen Sommer eine richtig schwierige Situation. Der Vertrag ist ausgelaufen in Regensburg und auf einmal ohne Verein dazustehen und das Telefon klingelte dann sicherlich auch nicht im Minutentakt. Wie bist du mit dieser Situation vor rund einem halben Jahr persönlich umgegangen? Wer hat dir da geholfen? Ich muss sagen, eigentlich relativ entspannt. Das war vielleicht auch das, was mir so, wenn ich da zurückblicke, irgendwo ein bisschen geholfen hat, das Ganze nicht so an mich ranzulassen. Ich habe das ähm, nie so, ja, so als so schlimm empfunden. Ich, durch das Studium, das ich noch mache, ähm, habe ich mich dann eigentlich darauf eingestellt, dass ich halt jetzt ähm, dann äh, mein Studium so hauptberuflich dann quasi fortführe und ich spiele ja Fußball, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich hier ähm, groß Geld verdienen muss oder das so, so wichtig ist in, mein, in meinem Leben. Ich spiele es einfach nur, weil, weil es mir Freude bereitet und ich hätte auch in der, in der Verbandsliga dann spielen können. Ich habe halt abgewartet, ob irgendein Verein kommt, der mir wirklich so das gibt, dass ich sage, wow, das muss ich machen. Und äh, das kam ja dann zum Glück noch. Dresden, der Anruf, hat schon bei dir so einen Kick ausgelöst, wo du gesagt hast, dort mal zu spielen ist glaube ich nicht ganz schlecht. Absolut. Ähm, ich habe im Sommer ja im Mai schon mal einen Kontakt hierher gehabt durch meinen Berater. Und ähm, das, das äh, war dann auf jeden Fall so, so ein Verein, wo ich äh, sofort zugesagt hätte. Du hast das Studium schon erwähnt. Du studierst Betriebswirtschaft. Ähm, Soll es nach dem Studium in die Richtung gehen, also eher Marketing, eher Controlling oder doch nochmal Pilot? Weil ich habe gelesen, äh, in der Jugend wolltest du auch mal Pilot werden. Ja, ist richtig. Ähm, Wo es mal hingehen wird, äh, kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber für das äh, muss ich erstmal schauen, dass ich das Studium auch mhm. durchziehen kann. Das war ja jetzt nicht so einfach. Und ähm, Aber ja. Ob es dann noch mein Pilot wird, ist schon irgendwo noch so ein Traum, dass man mal selber fliegt, aber ob es dann der Berufspilot wird oder doch nur ein Hobbypilot, das muss man mal schauen. Aber es war schon so, dass ich, als ich aus der Jugend rauskam, so die Richtung Bundeswehr und Pilotenausbildung ins Auge gefasst habe. Ich bringe mal jetzt einen ganz platten Spruch, es wäre ja auch ganz schön, wenn es mit Dynamo den Höhenflug weiter genau, und ja. der fortgesetzt werden kann. Was reizt dich so sehr am Fliegen? Ich weiß nicht, mich fasziniert es einfach, dass so ein riesen Vogel da durch die Technik, dass das funktioniert, da oben zu bleiben und ja. Macht einfach Spaß. Sportlich habe ich gelesen, neben Fußball, Fußballer machen ja auch immer noch gerne andere Sportarten im Winter. Klar, als Bayer muss man Skifahren und im Sommer so ein bisschen Beachvolleyball? Ja, genau. Und das ist so eigentlich mein, mein Ausgleich dann äh, in der Pause, dass ich mal mit Kumpels ähm, an dem See oder, oder auch im Freibad dann äh, Beachvolleyball spiele und, und im Winter ähm, gern mal... Äh, in die Berge fahren, zum Skifahren. Schaust du hier in Dresden damit äh, dann auch gerne mal beim Volleyball vorbei, bei den Volleyballerinnen vom DSC? Du bist da auch schon mal gesehen worden. Auf jeden Fall. Ähm, schauen wir oft äh, zu vier zu fünf mal, mal hin und äh, macht auf jeden Fall Spaß, den Mädels zuzusehen. Ähm, sind ja recht erfolgreich, was man so mitbekommt. Und, ähm, ja. Patrick, wer ist denn derjenige, mit dem du am meisten über dich, über den Fußball redest? Das war wahrscheinlich mein Papa. Schon auch die Mama, mit der ich natürlich durch das, dass die äh, am meisten zu Hause ist, am, am meisten Kontakt habe. Ähm, aber die fußballerischen Themen, ähm, die bespreche ich dann doch eher mit meinem Papa noch. Regensburg eine lange Zeit gewesen für dich, da haben wir ja schon äh, gerade ein bisschen drüber geredet. Wird das Regensburg-Spiel, was ja dann in vier Wochen ansteht, ein spezielles, ein besonderes? Ja, absolut. Ähm, es war ja... Der Zufall wollte so, dass das mein erstes Spiel äh, für Dynamo im Kader sein sollte, äh, im September. Und es ähm, ist natürlich äh, immer ein Verein, äh, bei dem ich groß geworden bin und ähm, mit dem er immer ein bisschen mitfiebert noch, äh, aber wir wollen das, das Spiel auf jeden Fall gewinnen, weil wir nichts herzuschenken haben und dementsprechend ist das äh, schon trotzdem ein besonderes Spiel gegen, gegen die alten Kollegen zu spielen. Wobei so viele ja da nicht mehr da sind mittlerweile. Das stimmt. Jetzt ist ja mit Jimmy Müller, ein ehemaliger Teamkollege von dir, äh, auch nach Dresden gewechselt. Der hat dich ja sicherlich angerufen. Was hast du denn, denn äh, erzählt äh, von den fußballverrückten Schwarz-Gelben hier in Sachsen, als er dich nach Dresden gefragt hat? Ich weiß es gar nicht. Ich, ich äh, habe, glaube ich, einfach nur geschwärmt über das ganze drumherum und die Fans und das, das Umfeld, ähm, was das hier für eine Begeisterung mit, mit dem Fußball und Dynamo hier äh, auf sich hat. Und, ähm, aber ich glaube, er wusste selber schon Bescheid, weil wir haben ja gemeinsam hier zweite Liga noch äh, in Dresden mhm. gegen Dynamo gespielt. Und ähm, ich glaube für jeden Fußballer ist das so ein, so ein, so ein Highlight-Spiel hier in Dresden spielen zu dürfen. Und, ähm, ja, dementsprechend musste ich ihn gar nicht so groß überzeugen, hierher zu kommen. gibt ja eine relativ große bayerische Fraktion, jetzt bei Dynamo. Ist bayerisch jetzt schon die zweite Landessprache bei euch in der Kabine? Gut, der Jimmy ist ja ein Franke, der ein bisschen fränkelt. Ich bin dann doch ein, durch das Niederbayerische ein bisschen bayerischer angehaucht und äh, verstehe mich da mit dem Quirin und dem, dem Hefe äh, Zumindest sprachlich ein bisschen besser, aber wir versuchen schon ähm, so zu reden, dass uns die anderen auch verstehen. Und Sächsisch? Kann ich nicht, außer das Wort nu, das habe ich <lacht> mittlerweile so ein bisschen. Ich glaube, das ist die erste Vokabel, die jeder äh, so <lacht> ein bisschen äh, lernt und äh, lernen muss. Äh, weil du jetzt auch Dresden erwähnt hast, was magst du hier in der Stadt am, Bezon, äh, am meisten? Gibt es irgendwelche Plätze, wo du dich gerne aufhältst? Wo, wie, wie, ja, Fährst du das Studium ja oft? Bin eigentlich äh, gern ähm, so in, in der Altstadt. Ähm, hm. Das ähm, finde ich äh, richtig schön dort, mit der Frauenkirche und, und den ganzen Sehenswürdigkeiten. Ich finde es eine super schöne Stadt. Aber auch äh, die andere Facette in der Neustadt, äh, wo du einfach äh, alle verschiedenen Schichten äh, der Gesellschaft so, so antriffst und, und da mal. Äh, um, abends was essen zu gehen, das macht schon auch Spaß. Patrick, zum Schluss, bevor wir noch eine kleine, kurze Fragerunde machen. Wie sieht eigentlich der perfekte Tag in deinem Leben ohne Fußball aus? Oh. ist schwierig. Ich bin eigentlich sehr gern mit meinen Kumpels unterwegs. Sollte die Sonne scheinen an dem Tag, sollte warm sein, ich bin dann doch eher das Sommerkind, der, der gern, aber auf jeden Fall unter Leuten ist und ähm, äh, da ein bisschen, ein bisschen Spaß hat. Super, dann machen wir jetzt noch so einen kleinen, kurzen äh, Test, entweder oder und vielleicht eine kurze Begründung, warum du dich so entschieden hast. Fangen wir an, äh, Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Zwischendrin, also weder noch. Ähm, ist... Ähm, ich bin jetzt keiner, der um 6 Uhr morgens auf der Matte steht, aber ausschlafen bis 11, 12 ist auch nicht drin. Also ich bin dann schon meistens so um 8, spätestens 9 Uhr wach. Blondine oder Brünette? Habe ich auch keinen Typ. Keinen bestimmten. Okay. So. Katze oder Hund? Katze. Okay. Selbst äh, Tierbesitzer? Nein, äh, aber. Ähm mein Opa hatte eine Katze schon immer und mit der bin ich groß geworden und deswegen, ähm, ja, Katze. Fahrrad oder Auto? Momentan gar nichts von beiden, <lacht> aber ähm, im Sommer dann doch eher der Vespa-Roller. Okay. Kino oder DVD? Kino. Gibt es aktuell einen Film, den du empfehlen kannst oder den du zuletzt... Ge nee, aber ich habe vor, eventuell heute sogar noch ins Kino zu gehen und den Taken 3 anzuschauen. Okay. Bayern oder Sachsen? Bayern. Klar. Schokolade oder Gummibärchen? Gummibärchen. Ja, ganz schnell aus der Pistole geschossen, weil ähm, äh, der Schokoladenfan bin ich nicht und ähm, ich mag dann eher das, das Fruchtige und Saure und das, das mir lieber. Schlager oder Black Music? Kommt auf den Anlass drauf an. Also ich höre. Auch mal so, ein, so eine Stimmungsmusik, aber auch ähm, Black Music. Dann sind wir beim Thema singen oder tanzen? Auch beides. Bei beiden talentiert? Das weiß ich nicht, das sollen andere <lacht> beurteilen, aber ähm, ich mache beides jo ja, gerne. Und auch so gemeinsam, wenn man mal abends unterwegs ist. In der Tanzschule richtig gewesen? Äh, musste ich mal ähm, wegen, wegen dem Abschlussball in der Schule, aber so. Klar. Facebook oder Instagram? Beides. Aber gibt es eine, eine Präferenz oder Vorliebe? Oder sagst du, nö, äh, kümmerst dich eigentlich um beide soziale Netzwerke? Ja, momentan vielleicht ein bisschen mehr Instagram, weil es doch ein bisschen aktueller ist und neuer. Äh, aber Facebook ist Facebook bin ich schon auch noch aktiv. Und zum Schluss, das müsstest du dann vielleicht auch noch ein bisschen erklären, Duld oder Gäubodenfest? Gäubodenfest. Kannst du, das sind so die, quasi die Schwestern des, des Oktoberfests, richtig? Also richtig? Richtig, richtig. Um. Die kleinen Schwestern quasi. Ja, die, die, es gibt ja die Regensburger Duld, die ist äh, nicht so groß ähm, und ist meiner Meinung nach auch nicht so traditionell. Und ähm, das Golbodenfest ähm, in Straubing, das ist dann schon sehr traditionell und ähm, ich äh, gehe da gern mal hin. Aber du bist da auch gut ausgestattet, was Lederhose ja, und absolut. allem drum und dran äh, betrifft. Also Ich ja, habe vier Lederhosen und habe den Henry auch ausgestattet, <lacht> äh, als wir mal einen Ausflug gemacht haben auf das Oktoberfest. Und ähm, dementsprechend bin ich da, glaube ich, schon... Sehr professionell ausgestattet. Okay, also Oktoberfest, Neulinge können immer sich an Patrick Wiegers wenden. Danke dir fürs Gespräch. Danke ich wünsche dir, dir, ich wünsche der gesamten Mannschaft eine richtig klasse Restrückrunde, viele Emotionen, viele schöne, spannende Spiele in der dritten Liga und natürlich auch im Pokal dann gegen Borussia Dortmund. Macht uns weiterhin so viel Spaß und du hältst am besten deinen Kasten rein. Danke dir, Patrick. Danke.